Oft wurde die Bundesregierung dafür kritisiert, zu zögerlich zu sein bei der Unterstützung der Ukraine mit Waffen. Nun hat Deutschland nach Regierungsangaben auch ein Flugabwehrsystem Patriot geliefert. Die ukrainische Luftwaffe bestätigte den Erhalt zwar zunächst nicht. Ein Sprecher erklärte aber, das Patriot-System sei bahnbrechend, weil damit russische Raketen auf größere Distanz abgefangen werden könnten. Und auch andere Länder wie die USA, die Niederlande, hatten Kiew das Flugabwehrsystem zugesagt, bisher aber noch nicht geliefert.